der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Dieser berühmte Kalauer von Karl Valentin ist mir durch den Kopf gegangen, als ich ein erstes Mal die Antwort des Bundesrates auf meine Interpellation durchgelesen habe. Die Häufnung von Würde, Müsste, Wäre ist augenfällig. Andererseits bringt die vielgebrauchte Konjunktiv den Kern des Problems eigentlich perfekt auf den Punkt. Es herrscht Rechtsunsicherheit für die Schweizer Medizinaltechnikindustrie. Nichts ist eindeutig klar. Wie wichtig ist es, länderübergreifend unkompliziert und ohne Handelshemmnisse zusammenzuarbeiten, zeigt aktuell das Coronavirus. Jedes Kind hat das in den letzten Tagen mitbekommen. Die Schutzmasken, die Gummihandschuhe und das Desinfektionsmittel werden knapp alle Medizinalprodukte, notabene. Das Virus macht vor keiner Landesgrenze halt. Ich bedanke mich beim Bundesrat für seine Antwort. Meine Fragen 1, 2 und 5 sind zufriedenstellend beantwortet. Das ist nicht der Fall bei Frage 3 und bei Frage 4. Hier muss ich nachhaken. Erstens, der Bundesrat schreibt, dass die EU-Kommission und die Schweizer Behörden das aktuell geltende MRA, sprich das nicht aktualisierte MRA, unterschiedlich auslegen, Namentlich sich nach Ansicht der EU-Kommission das MRA ab dem 26. Mai 2020 völlig außer Kraft gesetzt. Demgegenüber ist der Bundesrat der Meinung, dass das MRA auch nach dem 26. Mai weiterhin anwendbar sei. Soweit, so gut. Wir wissen jetzt, dass sich die EU und die Schweiz nicht einig sind, was nach dem 26. Mai 2020 bei MRA gilt. Damit ist meine Frage, wie ein mögliches barrierefreier Handel von Medizinprodukten sichergestellt werden kann, nicht beantwortet. Im Gegenteil, die Antwort wirft eine zusätzliche Frage auf. Wenn ist es unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die Anwendbarkeit des aktuell geltenden MRA nach dem 26.2020 gibt, wie können die Schweizer Hersteller, die sich an den Auslegung des Bundesrates orientieren, davor geschützt werden, dass einzelne EU-Staaten den Import ihrer Medizinalprodukte behindern? Davon ist auszugehen, in Kenntnis der unterschiedlichen Auslegung des MRA oder verstehe ich da etwas falsch, Herr Bundesrat? Zweitens, der Bundesrat schreibt, ich zitiere, die Schweiz und die EU sind momentan daran, die Bedingungen für den Marktzugang und den Zusammenarbeit zu klären, die ab dem 26. Mai dieses Jahres gelten würden, sowohl die EU eine rechtzeitige Aktualisierung des MRA verweigern auch hier so weit, so gut. Wir wissen jetzt, dass die Schweiz und die EU daran sind, die Bedingungen für den Fall Nichtaktualisierung des MRA zu klären. Damit ist aber meine Frage, und der Bundesrat, ob der Bundesrat einen Plan B hat, für diesen Fall nicht beantwortet. Wenn die Bedingungen für den Marktzugang noch unklar sind, kann es auch keinen Plan B geben, der darauf eingeht. Ich stelle auch fest, dass Realitäten außer Acht gelassen werden. So ist etwa bekannt, dass die Medizinaltechnikunternehmen je nach Größe des äh, Produktsortiments sechs bis 18 Monate benötigen, um die Anforderungen eines Drittstaates zu erfüllen. Zudem zeichnet sich ab, dass von denjenigen, die bereits begonnen haben umzustellen, es nicht alle schaffen werden bis im Mai. Ich stelle darum noch einmal die Frage nach dem Plan B, welche Übergangsbestimmungen zur Erfüllung der Drittstaatanforderungen, die bis zu 18 Monate dauern können, strebt der Bundesrat konkret an, um. Das Inverkehrsbringen von Schweizer Medizinprodukten im EU-Raum ohne MRA sicherzustellen. Drittens, der Bundesrat schreibt weiter, ich zitiere, zurzeit werden gezielte Maßnahmen ausgearbeitet, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und die Produktionssicherheit zu gewährleisten. Zitat Ende. Soweit, so gut. Zum Dritten, der Bundesrat spricht ein wichtiges Thema an, die Patientenversorgung, auch hier die Formulierung ist mir nicht konkret genug. Das Thema ist dringend, ungeachtet der Rechtsunsicherheit bei MRA. Die Umsetzung der neuen EU-Regulierung über Medizinalprodukte, die sogenannten Medical Devices Regulation, MDR, hinkt in ihrem Zeitplan weiter hinterher. Die FMH spricht in der Ärztezeitung vom 26. Februar 2020 von einem sehr beunruhigenden Gesamtbild und schildert ausführlich mögliche Konsequenzen für die Versorgungs- und Patientensicherheit. Die FMA schildert aber nicht nur das Problem, sondern zeigt auch Lösungsansätze auf, beispielsweise die Akzeptanz von Produkten außereuropäischer Regionen mit vergleichbaren regulatorischen Zulassungen, z.B. US, FDA, Health Canada und Japan. Und nun frage ich, Herr Bundesrat, was konkret unternimmt er, die lückenlose Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit qualitätsgeprüften Medizinprodukten sicherzustellen? Was hindert ihn daran, für die nationale Absatz- und Versorgungssicherung auf verfügbare Produkte anderer Regulierungssysteme mit vergleichbaren Sicherheitsanforderungen zurückzugreifen und diese mindestens, bis das europäische System funktioniert, subsidiär zuzulassen? Ich meine, die Zeit von Hätte wäre, wenn, ist vorbei. Es braucht nun Nägel mit Köpfen. Ich hoffe, Sie Herr Bundesrat, können nun den Hammer hervornehmen und die Nägel entsprechend einschlagen. Falls Sie das jetzt nicht können, können Sie mir die Fragen auch gerne nachliefern. Ich danke Ihnen.